Herzlich Willkommen zurück zum zweiten Kapitel unseres Let's Plays Survival in haute in Frankreich. Was bisher geschah, also wir haben ähm, einen Prolog gehabt, wo wir ein bisschen die Ganze, das Ganze angehen diskutiert haben. Und dann hatten wir gestern die, das erste Kapitel, wo es darum ging, ähm, einfach mal das Ganze zu starten. Und jetzt heute geht es tatsächlich darum, das erste Geld zu verdienen. Wir haben gestern da aufgehört, wo wir ähm, beim Shop die Spritze gefüllt haben äh, mit Dünger, Flüssigdünger. Das heißt, wir machen jetzt, äh, wir sind jetzt gerade auf dem Weg äh, zu Feld Nummer 1, wo es, äh, ja, wo wir dann einfach mal das ganze Unternehmen starten werden, jetzt im, in diesem äh, Let's Play. Weil wir dann bei Feld Nummer 1 angekommen sind, werden wir mal kurz in die Bilanz äh, schauen, um zu sehen, ob die Gewächshäuser schon etwas an Einnahmen generiert haben. Na, einfach mal gucken, ob diese Produktion uns in die richtige Richtung bringt. Ja, man kann hier sehr, sehr schön sehen, dass der, der Zeto hier doch einiges ähm, an Leistung bringen muss, hier um den Berg hochzukommen. In meinen bisherigen safes habe ich halt meistens mit den mittelgroßen oder großen Traktoren ähm, gefahren, gearbeitet. Also es ist schon schön, schön zu sehen, dass er hier wirklich Leistung oder kämpfen muss, hier den Berg hoch. Langsam nähern wir uns an dem Feld 1 an, dann schauen wir mal, wie wir dann mit, dem, mit der eingeschalteten Spritze dann tatsächlich vorwärts kommen. So, da hier auf der rechten Seite haben wir das Feld 1 und dann schauen wir mal. So, dann klappen wir doch die Spritze mal auf. Und dann ähm, wollen wir mal gucken, dass wir dann auch ähm, das starten können. Müssen wir natürlich auch den Vertrag noch, den Auftrag noch annehmen. Akzeptieren. Okay. Dann machen wir mal noch hier reingucken hier. Das hier aus. Die bahn aus, falls inaktiv, immer hoch. Ich will das hier sehen im Moment, bis wir da ein bisschen mehr ähm, Erfahrung damit haben. Okay, dann schalten wir das mal ein, fahren wir ein bisschen vor. Und los geht's. reicht mit der PS-Zahl, alles gut. Mit der Leistung scheint alles zu passen. Alles in Ordnung so. So. Dann mal wenden. Ich mache das hier rückwärts, weil ich Angst habe, dass ich ähm, mit dem Spritzenende auf der rechten Seite die Bäume tuschiere. Deswegen diesen Weg hier. Und weiter geht's. Zweite Bahn. Okay, wir werden hier definitiv darauf achten, dass sobald, der, sobald ähm, oben rechts die Meldung kommt, dass der Vertrag oder der Auftrag abgeschlossen ist, sofort zu stoppen. Weil ähm, ich glaube einfach, dass wir damit äh, definitiv auch Dünger sparen können, wenn wir nicht das ganze Feld dann noch zu Ende fahren. Das muss jetzt gleich soweit sein jetzt aufgehört. So, dann geht es gleich mal weiter. Also, erstes Feld ist abgeschlossen. Dann nehmen wir gleich mal ähm, auch, ähm, schließen wir das auch ab hier im System, damit wir auch das Geld bekommen. Okay, dann abschließen. Und dann nehmen wir das Feld 10 an. Und los geht's. bitte auf dann richten wir uns mal aus Los geht's. Auch hier werden wir versuchen, rechtzeitig die Spitze abzuschalten, sobald der Auftrag abgeschlossen ist. Ich hoffe, das war ah, wunderbar. Das ist schon abgeschlossen. Perfekt, wunderbar. Abschließen. Weiter geht's. Und weiter geht's mit Feld Nummer 11. Dann rechnen wir uns aus. Dann schalten wir dann mal den, das äh, GPS ein. Wunderbarer Mod. Danke, Mogli. So, Feld 10 abschließen. Und dann nehmen wir die 11 an. Gut. Ausklappen. Weiter geht's. Ich möchte kurz ein bisschen an die aspekte hier des, des spiels insgesamt ähm, noch mal kurz ansprechen und halt meinen meine meinung dazu äußern ähm, natürlich bin ich äh, natürlich bitte ich euch und äh, motiviere euch dazu eure meinung in die kommentare reinzuschreiben also ich bin der meinung dass es ein sehr sehr sehr sehr gelungener titel ist hm. Die Möglichkeiten, die bestehen, das Spiel zu spielen, sind wirklich fast grenzenlos. Ähm, es ist halt nicht so, wie das bei, bei äh, ETS 2, wo im Prinzip jede Karrierelinie ähnlich ausschaut, ne? egal wo du bist und wer das spielt und, und so weiter. Ne? Klar, man tauscht den LKW, den kannst du austauschen, es ne? ist in den nächsten anderen ein anderer Typ Auftrag oder was auch immer nimmst du an. Aber die Karrierelinie ist dieselbe. Ja, hier kannst du ganz klar einen großen Unterschied oder unterschiedliche Karrieren machen. Du kannst es als, Vieh, äh, als Viehzucht, äh, Viehzüchter kannst du dich versuchen. Du kannst im Ackerbau äh, groß werden. Und, und zum Beispiel auch die Forstwirtschaft. Du kannst dich als Holzfäller äh, oder in die Holzwirtschaft insgesamt ähm, ähm, einarbeiten da jeder kann das spiel eigentlich so spielen wie er will ne? also es ist halt äh, Einer kann es realistisch spielen oder mag es sehr realistisch der andere mag es überhaupt nicht realistisch äh, macht alles mit helfer ähm, und ähm, alles ist legitim irgendwo meister du? Ja, das ist die vielseitig, also die, der Grundtitel oder die Grundlage des Spiels ist wirklich einfach sehr offen. Ähm, die Modderwelt, äh, die Modder, die helfen natürlich mit ihren zum Teil fantasievollen oder auch eben sehr realistischen äh, äh, Mods der Community halt auch weiter, es noch zu verfeinern. Ne? Also Giants hat spielt das Grundspiel her. Und darauf baut dann die Community nach, den, deren, nach deren Geschmack ähm, das Spiel aus. Ne? Also ja, die Grafik finde ich toll. Die, ähm, die, das Licht, die Beleuchtung hier zumindest auf der Mote-Belleron ähm, ist auch sehr schön gelungen. Also vor allem die Morgenstimmung, die Abenddämmerung ist einfach eine Augenweide, wie das äh, gerendert wird. Ähm, Dann ähm ja, eben also das, das Spiel ist sehr vielseitig, ist sehr schön gelungen. Ähm es ist klar, das ist dass das Spiel ähm, ist herausgekommen, es ist nicht bugfrei. Das ist klar. Es das das gibt nirgendwo, dass ein, ein, ein Stück Software auf den Markt kommt, was zum Start zu 100% fun funktioniert. Aber ich bin auch der Meinung, der Hype, der daraus gemacht wird, dass Giants äh, nicht in der Lage ist und so weiter, also schnell darauf zu reagieren. Ich bin immer noch der Meinung, das Spiel ist spielbar. Es ist nicht so, dass die Bugs, die vorhanden sind, dich daran hinden würden, das Spiel zu spielen. Ne? Wenn du weißt, wo die Bugs sind, dann kannst du die umgehen und kannst halt einen anderen Weg finden, ne? wie, oder eine Lösung finden, wie du. Ähm, das Problem lösen kannst. Ne? Also es gibt ähm, viele, viele Möglichkeiten. Ähm, und zudem gibt es jetzt auch so, es ist ja auch so, dass die ähm, Modding-Community sehr aktiv ist und zum Teil gegen diese Bugs an, äh, anmodden. Und ähm, mh, nur zum sagen, dass die die die Community, die Modding-Community super aktiv ist, also dass gerade gestern sind wieder 20 Mods veröffentlicht oder gut geheißen worden von Shines im Mod Hub. Und das ist nur der Mod Hub, ne, die 20. Das ist nicht äh, auf Dritt, äh, äh, Drittanbieter-Webseiten wie Farming Simulator 22mods.com oder so. Nein, das ist wirklich nur der Mod Hub 20 Mods. Ähm, ja. Ich bin begeistert. Ich äh, bin auch sehr gespannt, äh, wie wie und was das, das Patch, was versprochen worden ist, was vor Weihnachten rauskommen soll, was das ähm, hinzubringt, was es äh, verbessert, ob gibt es andere Bugs, die dazukommen, dann ähm, das ist ja alles noch nicht, äh, das ist noch nicht ähm, so klar, das ist ja normal. Leider hat Giants keine Development Timeline. Sondern ähm, ja, hat sich ähm, eigentlich in der Kommunikation gegen außen bezüglich der Bugs nicht wirklich aktiv geäußert, sondern sagt nur, dass ein Patch kommt äh, noch vor Weihnachten. Wann der kommt, das ist natürlich wieder äh, in den Sternen geschrieben. Dass einer kommt, das ist klar. Es ist auch gut, dass einer kommt. Giants muss reagieren, Giants muss auf die, äh, auf die Käuferschaft und die Spielerschaft ähm, hören und vielleicht wünschte ich mir da schon auch noch ein bisschen proaktivere Kommunikation von Giants gegenüber ähm, dem, deren Kunden quasi. Aber nicht also ähm, ich bin begeistert, ich würde das Spiel immer wieder kaufen und auch weiter empfehlen. Was meint ihr dazu? Ich ähm, bin sehr gespannt, äh, Wer sich hier gesellt, wie er hier das Ganze äh, sieht. Ähm, ja, dann ähm, machen wir hier mal erst weiter. Das ist... Machen wir weiter. Bis wir hier durch sind, dann müssen wir eh mal tanken fahren. Also tanken, ähm, die Spritze befüllen, bevor der nächste Auftrag kommt. Und sehen wir dann auch schon, ob das ähm, definitiv eine gewinnbringende Möglichkeit ist. ne? So, dann kommen wir dann auch wahrscheinlich schon hier mal fast zum Ende des Feldes, also zum Ende des Auftrages. Einfach darauf achten, dass wir das rechtzeitig beenden oder die Spritze rechtzeitig abschalten. Weil gerade bei einem größeren Feld wäre halt der Verbrauch, der verschenkte Verbrauch des Düngers halt doch ziemlich groß auch wenn es pro Feld nur 2-3 Liter sind, auf 20 Felder sind es auch 40 Liter. Okay, der nächste ist abgeschlossen. Jetzt fahren wir zum Shop runter, wo noch unsere Paletten stehen mit dem Dünger, mit dem Flüssigdünger. Den schließen wir jetzt einmal ab. Dann schauen wir mal ganz kurz in die Finanzübersicht. Klar, die roten Punkte, die muss man halt erstmal mal ähm, ein bisschen ignorieren. Also wir haben jetzt schon mal 270 Euro gut gemacht mit dem Verkauf von... Ähm, Produkten aus dem gewächshaus Den Dünger haben wir jetzt 14400 ausgegeben aber das ist das ist die pflanzenschutz auch der Umsatz, Umsatz haben wir jetzt gemacht 3633 da bin ich mal gespannt wenn wir dann saubere saubere nummern hier haben zu sehen wie das sich dann im in der in der im profit Bild dann ähm, zeigt, ob das wirklich äh, äh, profitabel ist, dieser Dünge und Spritzaufträge zu machen. Alles klar, gut. Also, wir haben schon ein bisschen was verdient. Ähm, wir haben die ja, wir haben circa die Hälfte dessen, was die Tiere gekostet haben im Ankauf, schon mal gedeckt. Das ist schon mal etwas für ihn, äh, damit wir sagen, okay, in, innerhalb von ein paar Stunden wurde das gedeckt. Alles gut so. Dann fahren wir mal zum Shop. Okay, hier fahren wir gleich nochmal durch das Dorfzentrum von Haute-Bellerand. wir können hier unten zur rechten Seite, können wir äh, den kleinen Hafen sehen, also da, wo die äh, quasi die Fähren an, anliegen. Ähm, genau, hier, das ist so das Zentrum, ein schönes, schönes mittelalterliches ähm, Dörfchen, ein kleines Städtchen. Ähm, sehr schön gehalten, also auch die, das ist auch ganz typisch in Frankreich hier diese Bäume, Bäume nee, Blumen, äh, Blumenschmuck. Also ähm, in Frankreich ist es so, dass es jeden Sommer einen, einen von den Gemeinden, Kommunen und so weiter ausgeschriebenen äh, Wettbewerb gibt. Ich äh, glaube, es landesweit sogar. Das äh, wäre das schönste blumengeschmückte dorf hat über den sommer ähm, so und da geben sich zum teil die gemeinden extrem viel geld aus um ähm, die, das Dorfstadt äh, schön zu halten also zu schmücken mit, äh, mit blumen ähm, das ist floriert überall und ich glaube, der, die Möglichkeit, äh, ich glaube, man die, die der, das Preisgeld ist ziemlich hoch. Also es lohnt sich, wenn man da in der Kategorie ähm, Kategorien Sieger wird. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht schlecht für diese die Investition da. Ne? Also das ist ein ganz interessanter Aspekt, das, was auch hier wieder gespiegelt wird irgendwo. Ähm, sehr schön gemacht. So, schauen wir mal, welches ist das nächste Feld, was anfällt. 12, 14, 15. 12. Okay, in diesem Falle hier gehen wir dann erstmal zu Feld 12. Das, ist, das sind wahrscheinlich zwei Bahnen. Und dann machen wir 15 und 14. Okay, ich würde mal sagen, ähm, wir beschließen hier diese erste, das erste Kapitel der, ähm, der Serie. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten. Bitte kommentiert doch eure Meinung noch äh, nochmal. Ähm, ähm, kommentiert doch eure Meinung bezüglich des Spiels. Ähm Und klar werde ich das dann auch entsprechend mit einbeziehen in den nächsten, nächsten Kapitel oder in einem der nächsten Kapitel, ähm, wenn ich jetzt ziemlich vieles vorproduzieren werde, kann es das sein, dass ich die Kommentare dann erst in der nächsten oder übernächsten Folge dann mit einbeziehen kann ähm, ja wir machen jetzt Feld 12 und machen dann screen noch die zwei anderen felder damit wir ein bisschen vorwärts kommen und dann sehen wir uns auf jeden fall morgen wieder beim nächsten kapitel ähm, ganz ganz herzlichen dank fürs Zuschalten, fürs Einschalten, fürs Dabei sein, fürs Kommentieren, fürs Liken. Ähm, genau, um dem Kanal ähm, eure Unterstützung zu geben, bitte liked das Video, lasst die Glocke da, ähm, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da, damit äh, ihr ja nicht verpasst, wenn das nächste Kapitel kommt. Es geht ja nicht nur damit ihr es nicht verpasst, sondern es hilft einfach ungemein dem Kanal. Weiter, der YouTube-Algorithmus YouTube ist halt darauf aus, dass eine Interaktion vorliegen muss. Likes und so weiter müssen da sein. Ganz herzlichen Dank nochmal. Dann würde ich sagen, ähm, habt noch einen schönen Tag, Abend, wo ihr immer auch seid. Thanks so much. Au revoir. Danke und Tschüss.